In diesem Multimedia-Tutorial lernen Sie eine Aktivität kennen, die es Studierenden ermöglicht, Abgaben durchzuführen. Das Aufgabenmodul ermöglicht die Abgabe von Dateien oder Texten. Um diese Aktivität anzulegen, müssen Sie zunächst die Bearbeitungsfunktion mit der Schaltfläche Bearbeiten einschalten aktivieren. Klicken Sie anschließend in einem Themenabschnitt Ihrer Wahl auf Material oder Aktivität hinzufügen. Wählen Sie im Auswahlfenster den Eintrag »Aufgabe aus« und klicken Sie danach auf »Hinzufügen«. Vergeben Sie zunächst einen aussagekräftigen Namen, wie etwa »Abgabe, Übungsbeispiel«. Optional können Sie auch eine detaillierte Beschreibung eintragen. Unter Zusätzliche Dateien können Lehrende bei Aufgaben weitere Dateien innerhalb der Aktivität, zum Beispiel Anleitungen oder Musterbeispiele, bereitstellen. Anschließend aktivieren Sie, wenn nicht ohnehin aktiviert, Termine für den Abgabebeginn bzw. für das Fälligkeitsdatum. Mit Hilfe des Parameters Letzte Abgabemöglichkeit können Sie bestimmen, wann für Studierende der Upload gesperrt werden sollte. Falls Sie diese strenge Regelung nicht benötigen, lassen Sie das entsprechende Kontrollkästchen deaktiviert. Nun definieren Sie den Typ der Einreichung. Sie können Abgaben als Text oder als Datei einholen. Bei Texteingaben können Sie eine Wortbegrenzung festlegen. Bei Dateiabgabe können Sie die Anzahl, die Größe sowie die akzeptierten Dateiendungen der hochladbaren Dateien festlegen. Um beispielsweise nur PDF oder Word-Dokumente zu erlauben, tragen Sie die Dateiendungen durch Leerzeichen getrennt und mit führendem Punkt in das entsprechende Feld ein. Alternativ können Sie auch mittels Auswahl ein Fenster öffnen, wo Sie thematisch sortiert aus verfügbaren Dateitypen wählen können. PDF und Word-Dokumente befinden sich beispielsweise unter dem Bereich Dokumente, den Sie zunächst aufklappen müssen. Markieren Sie hier einfach die gewünschten Dateitypen. Vergessen Sie nicht, abschließend Ihre Auswahl zu speichern. Klappen Sie anschließend den Abschnitt Feedback-Typen auf. Standardmäßig ist Feedback als Kommentar aktiviert. Wenn Sie Feedback-Dateien, beispielsweise PDF-Dokumente, zurückgeben möchten, aktivieren Sie die entsprechende Funktion. Mit Offline-Bewertungstabellen kann eine Tabelle heruntergeladen, offline mit Bewertungen ausgefüllt und anschließend wieder hochgeladen werden. Bei Texteingaben können Sie optional auch Inline-Kommentare verwenden. Öffnen Sie anschließend den Abschnitt Abgabeneinstellungen. Hier können Sie zunächst definieren, ob Studierende zuerst ihre Abgaben freigeben müssen, damit Sie als Lehrende diese sehen können. Weiters können Sie hier von den Teilnehmerinnen die Bestätigung einholen, dass Sie die Aufgabe eigenständig gelöst haben. Außerdem legen Sie hier fest, ob und wie oft Studierende die Lösung erneut bearbeiten dürfen. Unter dem Abschnitt Einstellungen für Gruppeneinreichungen können Gruppenabgaben aktiviert und abgewickelt werden. Es ist übrigens empfehlenswert, vor dem Anlegen der Aufgaben bereits die Gruppen anzulegen. Unter dem Abschnitt Mitteilungen können Sie je nach Bedarf E-Mail-Benachrichtigungen zu Abgaben oder verspäteten Einreichungen einschalten. Danach klappen Sie den Abschnitt Bewertung auf. Geben Sie unter Bewertung an, wie viele Punkte Studierende für die Abgabe maximal erhalten können. In diesem Fall wird der Parameter Maximalpunkte auf 50 gesetzt. Anschließend können Sie definieren, ob die Studierendennamen während der Bewertung verborgen werden sollen. Dies können Sie mit der Funktion anonyme Bewertung ermöglichen. Wenn Sie im Bewertungsprozess die Namen der Lehrenden ausblenden möchten, aktivieren Sie die Funktion Bewerter Identität für Teilnehmerinnen verbergen. Sobald Sie alle Attribute gesetzt haben, klicken Sie auf Speichern und Anzeigen. Nachdem die Aktivität erfolgreich angelegt wurde, können Sie im Bewertungsüberblick erkennen, dass bisher keine Arbeiten eingereicht wurden. Unter dem Zahnrad-Symbol können Sie gegebenenfalls eigene Abgabetermine für einzelne User oder Gruppen setzen. Alle Abgaben herunterladen, einen Export der Daten vornehmen oder die zuvor eingetragenen Einstellungen bearbeiten. Nachdem Studierende Lösungen abgegeben haben, können Sie diese nun mit der Schaltfläche Alle Abgaben anzeigen ansehen. In der Spalte Dateiabgabe können Sie die eingereichten Dateien aufrufen. In der Spalte Zuletzt geändert, Klammer Abgabe, sehen Sie den Zeitpunkt der Abgabe. Sie können nun diese Abgabe mit Hilfe des Elements Bewertung manuell beurteilen. Es öffnet sich eine Übersichtsseite, auf der links das Abgabedokument der Studierenden direkt angezeigt wird. Hier stehen bei bestimmten Dokumenten, zum Beispiel PDF-Dateien, Annotationswerkzeuge zur Verfügung, mit denen die Abgabe kommentiert werden kann. Rechts können Sie den Status der Abgabe ansehen, sowie Bewertung und Feedback eintragen. Wenn keine Benachrichtigung gewünscht ist, deaktivieren Sie das entsprechende Häkchen. Klicken Sie, um Ihre Eingaben zu speichern, auf Änderungen speichern. Bestätigen Sie die Meldung mit OK. Sie können nun mit den Navigationselementen rechts oben zwischen den Studierenden wechseln oder nach bestimmten Studierenden im Kurs suchen. Um zur Bewertung zurückzukehren, klicken Sie links oben auf den Namen der Aufgabe, hier Abgabe Übungsbeispiel. Hier sehen Sie, dass momentan keine Bewertungen mehr von Ihnen erwartet werden. Gehen Sie jetzt, wie schon zuvor, zur Bewertungstabelle. Um viele Einreichungen schnell nacheinander zu bewerten, können Sie die sogenannte Schnellbewertung nutzen. Hierzu müssen Sie die dazugehörige Checkbox anwählen. Nun haben Sie die Möglichkeit, die Felder Bewertung schnell zu befüllen. Tragen Sie für Bob zum Beispiel 49 Punkte ein. Vergessen Sie hierbei nicht, Ihre Eingaben mit der Schaltfläche Bewertungsänderungen sichern zu speichern. Bestätigen Sie den Speichervorgang mit Weiter. Wir wechseln nun in die Studierendenansicht. Der Student Max Muster sieht Ihre Bewertung sowie Ihr Feedback unmittelbar in der Aktivität.